Am Tag vor der deutschen Wiedervereinigung wird Johanna Ernst im kleinen und sehr katholischen Städtchen Büren in Nordrhein-Westfalen geboren. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in der Gegend damals eher Fremdwörter. Doch Johanna ist schon früh klar, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. In ihrer Abi-Zeitung wird sie dann auch als Weltverbessererin bezeichnet. Aber wie man die Welt genau verbessern kann, weiß sie damals noch nicht so genau. Sie studiert zunächst einmal Politikwissenschaft und später Sustainable Economics in Oldenburg. Aber was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wie kann man das praktisch leben? Hanna fängt an mit Freunden Schnippelpartys zu organisieren, also mit vielen Leuten Essen zu kochen aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden. Lebensmittel retten, das ist auf jeden Fall nachhaltig. Hanna kommt nach Berlin und baut dort die Bildungsarbeit zu diesem Thema für ein Startup auf. Inzwischen hat sie eine eigene Firma und unterstützt Jugendliche auf ihrem Weg zu einem nachhaltigen Berufsweg. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne Lindy Hop und heute ist sie zu Gast bei Die Verlosung.